Ah, lilo. Ubuntu 1304 gibt es jetzt mittlerweile offiziell zum Runterladen auf der Ubuntu Homepage. Und ich habe da was Witziges entdeckt, was witziges ist. zwar gehen wir mal kurz auf Firefox, Firefox, gehen wir mal auf die Ubuntu Homepage. So, closen wir das mal. Und zwar gibt es da Take a Tour of Ubuntu, Take Tour auf Ubuntu gut. Get Ubuntu Now könnt ihr Raring Ringtail euch runterladen, Ubuntu Desktop und lasst euch auch nicht durch das PayPal Gedöns irritieren. Hier ist Ubuntu 13.04 könnt ihr entweder eine 32 Bit oder 64 Bit Version runterladen. Jetzt gehen wir aber noch mal zurück. Das stört mich jetzt hier so. Und zwar, und zwar so wir haben noch die Möglichkeit, die Möglichkeit, diese, diese Tour da zu machen. Take a tour of Ubuntu. Ne? Take a tour of Ubuntu. Und wir gehen da mal rein. Da sieht es nämlich so aus, als hätte man Ubuntu schon installiert. Ne? Das, das ist ganz witzig gemacht. Das finde ich so richtig klasse. Ähm, show yourself around, finde ich gut. Hier, die, die Sachen kann man verschieden mit einem Aus. Bei mir, ich mache das hier mit, mit meinem tab Screen. Ähm, da kann man so tun, als hätte man schon Dash installiert und Bar, da kann man auch mal teilweise das eintippen. Ne? Kann man aber erstmal probieren, wie das so aussähe, als hätte man Ubuntu installiert. Das habe ich richtig gelassen. Ne? Das ist schön gemacht. Ne? Ist aber in Wirklichkeit nur eine Simulation im Firefox Webbrowser. Aber wenn man jemanden Fremden zum Beispiel, der Ubuntu noch nie gesehen hat, mal Ubuntu zeigen würde, ne? dann ist das vielleicht eine ganz witzige Sache. Also auch hier wird der, der Movie Player simuliert, den man dann auch im Vollbildmodus starten kann. Muss man einen Moment warten, ja. bis der so startet. Stopp, mal gucken. Irgendwie ging der auch im Vollbild. So, Movie Player. Fand ich so richtig klasse. Ne? Als, als ob man mit so einem normalen Ubuntu-System arbeitet. Ne? Fand ich pfiffig gemacht. Exit the tour. Und damit kommt man wieder raus. Also lad's euch runter, kann ich nur empfehlen, Ubuntu 1304 Raring Ringtail jetzt runterladen. Ich hoffe ihr mit geholfen seid, verbleiben mit freudigen Grüßen und Tschüss.